Mein Name ist Simon Langemeyer und ich bin Trainee im Wintersal Start-in-Finance-Programm. Die Wintersaal ist äh, die hundertprozentige Öl- und Gastochter der BSF. Hat um die 2700 Mitarbeiter, die weltweit äh, tätig sind. Der Hauptsitz der Wintersaal ist in Kassel in Nordhessen. In dem 18-monatigen Trainee-Programm durchläuft man die Finanzwirtschaft, das Rechnungswesen und das Controlling. In dem Trainee-Programm sind auch Auslandseinsätze vorgesehen. Dort insbesondere in den Städten Moskau, Starbanger, Buenos Aires und den Haag. Im Trainee-Programm arbeitet man zum Teil an größeren Projekten mit oder übernimmt eigenverantwortlich Projekte. Besonderheiten sind unter anderem das international und gut vernetzte Finanz- und Rechnungswesen, sicherlich auch der geförderte und gelebte Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens, auch im Verbund mit der BASF. Die gute Zusammenarbeit mit der BASF als hundertprozentige äh, Mutter und natürlich auch die Geschäftsbeziehung mit der Gazprom. Ein Bewerber sollte ein gut abgeschlossenes Hochschulstudium mitbringen, ähm, gute Englischkenntnisse sowie eine weitere Fremdsprache wären von Vorteil. Des Weiteren natürlich Interesse an finanz- und bilanzhalterischen Fragestellungen und er sollte einen guten Teamspirit mitbringen. Die Winterzeit zeichnet sich durch einen äh, hohen Work-Life-Balance-Service aus, durch eine sehr kleine Organisation, sodass alles sehr familiär ist. Insbesondere im Hinblick auf, das, auf den Finanzbereich, aber auch, dass man hier mit Zahlen im Finanz- und Bilanzwesen umgeht, die doch auf DAX-Niveau liegen.